Herzlich willkommen. Heute sind wir in Bad Orb bei Augenoptiker Dema und haben die nächste Ladenstory für Prennable am Start. Lasst uns mal reinschauen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Laden Stories, hier heute in Bad Orb mit Dietrich. Ich bin schon mega gespannt. Äh, Dietrich, die, die dich jetzt von den Zuschauern vielleicht nicht kennen, magst du ganz kurz in deinen eigenen Worten erklären, wo sind wir hier, was machst du? Äh, und vor allem natürlich, wie ist es dazu gekommen, ein Optiker-Geschäft aufzumachen? Hallo Paul, hallo liebe ByLocal-Gemeinde. Äh, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. freut mich sehr, dass wir so ein bisschen unsere Philosophien an euch herantragen können. Das wird hoffentlich, wie du sagst, schon auch für die Zuschauer sehr, sehr interessant. Ähm, so von der Historie vom augenoptik dema geschäft Wir kommen von Haus aus aus Frankfurt. Ich habe okay. vor Roundabout drei Jahrzehnten angefangen, eine Lehre zu machen. So lange ist das schon her. Ja? und da in ganz interessanten Geschäft und zwar in einem Geschäft, das ich auf die Kontaktlinsenanpassung spezialisiert mhm. hat. Also wir haben dort Kontaktlinsen hergestellt für den Kunden mhm. und Kontaktlinsen angepasst. Das ist im Laufe der Zeit leider ein bisschen durch die Wegwerfkontaktlinsen verdrängt worden. Mhm. Deswegen mussten wir uns auch umstellen. Mhm. Ähm, nächste Station nach der Lehre war dann eine Firma, die nannte sich Individualkontaktlinsen. Da haben wir für andere Optik-Kollegen Kontaktlinsen hergestellt mhm. und die dann eben vertrieben. Und ähm, nach geraumer Zeit kam der Herr Koller, der ehemalige Chef von mir, auf mich zu und hat gesagt, wie, wie ist es denn, wollen wir nicht zusammen einen Laden aufmachen? Und da sind wir von dem großen Frankfurt in das kleine Bad Orb gezogen, Bad Orb, in das ja. wunderschöne kleine Bad Orb, ja, ähm, was irgendwo nachvollziehbar ist, weil ich bin Bad Orber, ich komme, okay, komme cool. von Haus hierher, ja, habe dort auch hier meinen äh, mein Freundeskreis, der, ja. äh, das ist immer... Äh, ein, ein großer Vorteil. Und das ja. Geschäft hier ist jetzt seit, seit, 25 Jahren. seit 25 Jahren hier am Standort. Und genau. ich bin wahnsinnig äh, happy, dass wir äh, nicht nur heute auch deine Story mehr und mehr, deinen Background, deine Motivation und vor allem auch, wie du dich dem ganzen Thema digitalen Wandel und momentan auch der ganzen Wettbewerb stellst. Ich bin nämlich auch zusätzlich, gerade für die weibliche Gemeinde hier draußen, mega happy, dass ja. du dir was überlegt hast. Was wir euch geben können, also am Ende des Videos werden wir euch eine Frage stellen, wie ihr von George, Gina und Lucy eine wunderschöne Brille äh, gewinnen könnt. Und die wird uns jetzt mal die Eva vorstellen. All das könnt ihr am Ende des Videos gewinnen, also bleibt dran und äh, votet mit. Eine tolle Brille. Auf jeden Fall. Ähm, Dietrich, wenn du äh, jetzt gerade einfach in die heutige Zeit mal zurückversetzt, ich meine, äh, wir schauen uns alle am Handy verschiedene Brillenmodelle an, wir informieren uns alle total viel und sind schon fast überinformiert, äh, bevor der Kauf eigentlich stattfindet. Und da sind natürlich ganz große Player wie beispielsweise Mr. Specs oder andere dabei. Ich stelle mir halt immer die Frage, wie kann sich, äh, ich sage mal, ein mittelständiges, kleineres Unternehmen, diesen Wettbewerb stellen. Wie macht ihr das? Wie, wie gehst du damit um? Ja, danke, dass du diese unheimlich wichtige und richtige Frage an uns stellst. Ja. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir uns schon auch wieder Jahrzehnte mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Wir als stationäre Händler äh, sind ja keine Neandertaler. Ja. Mhm. Wir leben ja auch in der Welt. Wir benutzen ja auch unser Smartphone, unser Handy. Ja. Ja. Wir recherchieren auch bei anderen Artikeln natürlich gerne im Internet, wo wir auch gar nichts dagegen haben. Und äh, da haben wir selbstverständlich auch hier im augen optik geschäft die verschiedenen Ansätze gesucht, mhm. wie wir denn uns auch digital präsentieren können. Mhm. Ja, hatten... Wie funktioniert äh, das genau? Also, ja, also das, wir, wir haben auch so eine Reise nach äh, Canossa hinter uns. Ja? Mm. es hat nicht immer alles optimal geklappt. Ja? Äh, wir haben natürlich versucht, auch uns zu präsentieren auf den großen Marktplätzen. ja, okay. eBay, ebay Amazon und so weiter. Ja. Ja? Haben dort direkt verkauft auch dann direkt, direkt in den Amazon, Ebay. Genau, genau. Und und hat ja. das funktioniert? Nein. Okay. Ja, das. Äh, ist sehr, sehr schwierig. Es ist ein, äh, ein schwieriges Vorhaben für den, für den stationären Händler, ähm, weil es sprengt den Rahmen des täglichen Geschäftes. Ja? Ähm, Die Bestellungen abzuarbeiten, Versand, Rückfragen vom Kunden anzunehmen Vollkommen okay. richtig. Also habt ihr euch ja. da wieder komplett rausgezogen? Ja, es ist, es ist eine ja. Komplett andere, komplett mhm. neue Marketinglösung. Wir brauchen andere äh, Ansätze. Wir müssen Bilder digitalisieren, wir müssen Bilder freistellen, wir müssen Werbetexte finden, wir müssen uns äh, um, das, um die rechtlichen Themen mhm. kümmern. Ja? Und äh, das parallel zum Ladengeschäft. Ich bewundere die Kollegen, die das hinbekommen, die tatsächlich mhm. Multichannel gehen mhm. können, ja? sehe aber jetzt für den kleinen, Inhabergeführten mittelständischen Einzelhändler das als kritisch an. Um ein bisschen Kontext zu geben für die Zuschauer, ihr habt drei, vier Angestellte? Äh, wie Wir Norm sind... Wir sind zu dritt momentan. Zu dritt, ja. Wir sind tatsächlich ein sehr kleiner Laden. Ja, ja, ja aber trotzdem. Ich meine, äh, das macht mit Sicherheit auch von, in vielen Städten auch einen Großteil der Optiker einfach aus, ja. und ihr ja, repräsentiert es ganz gut. Ja. Äh, was mir ja von Anfang an auch bei euch gut gefallen hat, ist das ganze Thema dieser Gedanke der Vernetzung. Also ihr seid ja auch bei Local äh, Mitglied, engagiert euch da, äh, seid ja auch darüber hinaus sehr ähm, innovativ, wo wir dann auch gleich drauf nach eingehen. Ja. Ähm, magst du mal ganz kurz schildern, wie Bekommst du, was macht ihr denn aktuell, um Neukunden, gerade auch jüngere, anzuziehen? Habt ihr da irgendwie Erfahrung gesammelt, wenn ihr sagt, jetzt Amazon, Ebay, haben wir uns wieder zurückgezogen? Was ist so der der aktuelle Stand so nach diesem Gang nach Canossa? Ja, ähm, also wir lieben Facebook. ja, ja, Facebook, das, ja. das ist nun mal mhm. so. Ja. Und tatsächlich kommunizieren wir auch mit unseren Kunden im Facebook Messenger. Super. Ja, wir kriegen Bestellungen von Kontaktlinsen mhm. rein, Kunden schicken uns Bilder zu über, ja. äh, über Sonnenbrillen, die sie an, an Superstars entdeckt haben zum Beispiel und die dann die Frage stellen, habt ihr das, könnt ihr uns mhm. das besorgen? Ja, und das finden wir durchaus spannend. Ja, mhm. äh, da ist die Laura, äh, meine Kollegin, die äh, da auch sehr engagiert ist. Ja, das mhm. hat wohl am Alter auch zu tun. Sie ist äh, Anfang 20, ja, macht jetzt die äh, Meisterschule, deswegen heute leider nicht vor Ort. Ja. Ähm, aber dort in diesen sozialen Medien, vor allem bei Facebook, weil es eine hyperlokale Angelegenheit ist, mhm. sind wir sehr gern präsent und Super. posten auch tatsächlich regelmäßig mit Erfolg. Super. Und da seid ihr auch einfach immer hinten dran, beantwortet die Fragen, die Kommentare. Äh, wie häufig seid ihr da äh, so selbst am Veröffentlichen, am Posten? Genau. Also Wir versuchen es äh, auch nicht zu übertreiben. Ja? Wir äh, sitzen hier in einem kleinen Kurort, 10.000 Einwohner, und haben roundabout jetzt äh, 250 äh, Fans, ja, mhm. und die wollen wir nicht jeden Tag mit, ich sag mal, nervigen Angeboten ja, so, äh, überschütten, weil das wird dann auch zu viel, ja, ähm, und wir versuchen es eben auch immer so zu halten, dass wir auch was Wissenswertes mhm. reinbringen, ja, was, was... Äh, was macht ein Blue-Blocker? Ja? Ja. Wie geht man mit der Digitalisierung am Bildschirm vor? Ja? Gibt es da spezielle Schutzbrillen und so weiter? Ja? Also wirklich Informationsmaterial, genau. äh, Weiterbildung, Weiterschulung der, der Kunden, der Fans? Exakt. Ja? Für, die, für die Leute, die es, die es auch dort interessiert und da mhm. haben wir eine, eine interessierte Gemeinde, ähm, die wollen das auch hören. Die wollen ja. sich auch dort informieren. Ja? Was gibt es nicht nur im Thema Mode, sondern was gibt es auch im Thema Schutzbrille, Sportbrille? technische ja. Innovation. Das ist eben auch ein Thema, wo viele falsch machen. Die gehen halt direkt mit der Erwartung auf eine Plattform, um zu verkaufen. Ja. Social Selling so als Stichwort und denken hier, ja, ich kann da das als Absatzkanal nutzen, aber das ist ja auch wie in jeder Beziehung. Du bist in einer Beziehung? Ich äh, bin verheiratet. Wirklich verheiratet, genau. Ja. Da funktioniert es ja auch nicht, dann nach dem ersten Date nach dann einem Antrag oder ja. in die Kiste zu fragen. Man muss halt erstmal auch geben, investieren und Informationen bereitstellen, damit dann Kunden oder eben der Partner das als heißt Mehrwert sieht und dir dann einfach vertraut. Und Vertrauen kommt vor dem Verkauf eigentlich. Das ist ja in jeder ja, Branche so. Paul, absolut richtig. Ja, ja und gerade da sind die sozialen Netzwerke auch prädestiniert dafür, dass die Kunden auch mal uns beschnuppern können, ja. Ja, auch online beschnuppern können und einfach mal eine Frage stellen ja, und diesen, über diesen digitalen Kanal dann eben auch ins Geschäft kommen. Ja. Ja. Verschickt ihr auch Brillen, wenn jetzt jemand eine Anfrage aus Hamburg hat oder irgendwie, der euch jetzt entdeckt oder hier mal war im Urlaub und sagt, hey, Dietrich und sein Team, die kümmern sich so gut um mich. Ähm, würdet ihr auch was äh, verschicken? Das, das tun wir, das tun wir gern. Ja. Wir haben zum Beispiel auch, also, da wir ja aus der Spezialkontaktlinse kommen, auch Kunden aus Australien, denen wir Kontaktlinsen schicken, ja, mhm. weil wir eben diese, auch diese, auch. diese, diese speziellen Geschichten ähm, auch äh, abarbeiten wollen und natürlich ja. auch gerne über äh, auch wenn der kunde äh, nach australien zieht in dem ja. fall nach mölborn äh, werden die linsen hingeschickt von unserer seite war ja. warum ja. also würdet ihr auch ich zeige es jetzt doch noch mal äh, die äh, brille von George georgina lucy ja. der hersteller die brand kommt auch hier aus der nähe ne? ich zeige es noch mal ganz kurz in die ja. kamera oder ja. eben auch noch mal ganz kurz, kurz Eva eingeblendet die kommen hier sogar aus der nähe richtig absolut die äh, haben sich äh, aus dem kleinen, langen Selbold, Nachbargemeinde von uns, ja, zu einem weltweiten Brand, Brand heißt glaube ich, mhm. ja, entwickelt, ja, ähm, sind bei den amerikanischen Superstars in, in, in Taschen, in den Handtaschen, wirklich in. Ja, ja. Und äh, haben jetzt richtigerweise auch die äh, Sonnenbrille und auch die Korrektionsbrille angegangen. Ja, ja. Und da es ein Unternehmen ist aus unserer Nachbarschaft, finden wir das natürlich besonders toll und würden das auch gerne äh, nach Hamburg, München oder Super. oder verschicken. Ja. Und um die Brille hier äh, für die weiblichen oder wenn ihr vielleicht auch ein Geschenk für eure Frauen haben wollt, natürlich sehr gut. Könnt ihr bis zum 30. November einfach unten hier in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblingslokaler Optiker ist bei euch in der Nähe. Verlinkt ihn oder schreibt uns einfach kurz äh, die die Webseite URL unten drunter, sodass wir das einfach feststellen können. Damit äh, habt ihr dann die Möglichkeit unter einem von diesen glücklichen Gewinnern diese Brille hier im Wert von in Wert von roundabout 150 Euro. 150 Euro zu gewinnen, die von Dietrich dann verschickt wird äh, an einen glücklichen Gewinner bis Ende November. Wir freuen uns drauf. Sehr gern. Ist es so, dass die Brille ähm, auch angepasst werden muss? Das ja. sollten Brillen werden, anatomisch angepasst werden. Äh, wenn das der Fall ist, äh, gehen Sie dann bitte zum äh, stationären Kollegen in Ihrer Ecke, sagen einen schönen Gruß von uns und wir werden uns dann einigen. Die ja. super. Finde ich eine klasse Aktion. Ähm, bevor wir jetzt ähm, eher zusammenfassen, ich, äh, wir hatten uns ja vorher schon unterhalten und ich muss ja schon sagen, du bist ja wirklich auch jemand, der immer äh, auch weiterdenkt, immer auch irgendwie nach, nach gemeinsamen Lösungen. Das Thema starke Vernetzung äh, hatten wir jetzt schon. Ähm, erklär uns doch mal bitte, was hat es denn mit dem Projekt auf sich, was du da jetzt auch äh, mit anderen Händlerkollegen gemeinsam äh, initiierst, auf die Beine stellst, ähm, unter welchem Namen läuft es und wie können Händler oder eben auch, konsumenten davon profitieren ja also das, das ist wirklich mein Steckenpferd. Das ist aus einer idee raus äh, entstanden die mittlerweile vier jahre alt ist mhm. ja äh, aus einer sagen wir mal, auch aus einer problematik dass wir eben online über den shop über den das reine produkt verkaufen nicht fuß gefasst haben ja und ähm, Faktisch ist es so, dass sehr, sehr viele Kunden, zwei, drei Kunden in der Woche bei uns reinkommen, mir das Smartphone vor die Nase halten und sagen, schau mal, das ist eine Brille, die würde mich interessieren. Und am Anfang ist man dann so ein bisschen irritiert, also wollen die jetzt den Preis drücken oder sowas. Und äh, nein, ganz im Gegenteil, wir finden das klasse, mhm. äh, wenn sich Konsumenten ruhig vorab im Internet informieren, das sollen sie tun, das tun sie auch, das ist auch richtig so und wenn sie dann eine bestimmte Idee haben eines Produktes, ja, das gegebenenfalls auch vor Ort kaufen und das ist eben das, das große Problem der Konsumenten, die zu uns reinkommen und dann fast demütig fragen, könnt ihr mir vielleicht diese Brille von Dior, mhm. von, von Rodenstock oder von Zeiss besorgen? Und bei uns, bei Augen ob war es dann leider vielfach so, dass wir sie nicht besorgen könnten. Mhm. Und wir mussten den Kunden wieder zum nächsten Kollegen schicken und mhm. er ist vielleicht wieder zum nächsten Frustriert Kollegen da. da. ja weil keiner ihm helfen konnte. Und welcher Kunde er läuft schon gern fünf Stunden durch die ja, Stadt, klar. um sein Wunschprodukt zu finden. ja und Da haben wir uns ein System entwickelt mit dem Namen Kaufner online for ort shopping Kaufner ist eine, eine Ausschreibungsplattform. Mhm. Es ist ähnlich wie MyHammer. Manche mhm. Zuhörer äh, kennen das vielleicht. Ja. Sie haben die Möglichkeit, Produkte anzufragen mhm. eh, bei den lokalen, bei den stationären Händlern. Sie ja. Sie dann ein Foto machen von der Brille, genau. die Sie jetzt haben wollen, hochschicken und e dann... Okay. Exakt so läuft das. Es gibt eine, eine mobile Variante. Es ist alles noch in der Demo-Version. Mhm. Wir starten jetzt äh, zusammen mit der Werbegemeinschaft aus Miltenberg, M-City mhm. heißen die. Ja? Dort haben wir erstmal auf einer Map sämtliche, Lese, äh, sämtliche stationären Händler aufgelistet mhm. ja? und die dann werden zukünftig mit den Kunden vernetzt. Ja. Können wir auch hier mal ganz kurz einblenden, wie das aussieht, die Demo-Version. Wo kann man draufgehen, um da einfach mal wahrscheinlich jetzt erstmal für die Konsumenten oder Einwohner in Bad... Miltenberg, äh, Entschuldigung, ja. ähm, äh, interessant, hauptsächlich erstmal. Ne? Ja. wo können die hingehen, um da einfach mal wir, wir Gefühl zu bekommen? Ich, ich ja? muss dich unterbrechen, ja, ja? Muss, muss, äh, okay. gar kein Problem. <lacht> ähm, ich möchte das System noch mal ganz kurz <lacht> erläutern, weil das, das ist schlicht und einfach wichtig, ja, und weil viele äh, Konsumenten denken immer, online gleich bestellen, ja, ja. und das finden wir ja. gar nicht so, ja, wenn du zum Beispiel ähm, einen neuen Gasgrill brauchst, ja. könnte es sehr gut sein und du wirst es wahrscheinlich auch tun, dass du dich äh, auf verschiedensten Portalen informierst, welche Sachen denn für dich interessant sind, ja. und genau hier kannst du uns beauftragen, mhm. ja. kannst du uns dieses, kannst du uns beauftragen, bitte leitet meine Nachfrage, wo gibt es dieses mein Wunschprodukt vom an die verschiedensten Händler weiter. Ja. Muss man da und das ist ja die Frage, muss man da genau wissen, welchen Gasgrill man will oder kann man sagen, hier ich habe Budget 500 Euro, ich will, dass es gastauglich ist, ähm, will wahrscheinlich zweimal in der Woche so, wenn Sommer ist, grillen, reicht es auch schon? Genau, genau, Paul, du kannst so reagieren, als würdest du im Laden stehen, ja. Ja, du kannst per Sprachnachricht zukünftig, bis jetzt hm. nur Demo-Version, ja. zukünftig sagen, äh, hallo, ich suche einen Gasgrill, ich habe äh, eine, eine Gartenparty mit meistens zehn Leuten, mhm. ja, äh, mach dir dem, mir doch mal Angebote, was es dann so gibt. Also ja. ein bisschen die Verkaufsberatung, die Assistenz online, aber eben von geschultem Fachpersonal, die eben vor Ort dann im Endeffekt ja. die Ware versenden können oder würden oder? Es wurde auch teilweise schon versendet. Mhm. Also wir haben in verschiedensten Demo-Versionen bis jetzt rund 2.000 Kundenanfragen schon abgearbeitet. Mhm, ja. Und tatsächlich ist es so, dass, ich, äh, dass der Kunde dann auch gesagt hat, das Kommen ist mir zu aufwendig, schickt mir den Artikel mhm. doch bitte zu. Ja. Aber im Normalfall ist es so, dass hier über dieses Portal eine Kontaktaufnahme stattfindet, ja. das Vertrauen, wie du mhm. schon vorhin so richtig gesagt hast, dass Vertrauen aufgebaut wird ja, und dass dann Händler und Kunden sich zusammensetzen und das optimale Produkt herausfinden mhm. ja, und bestenfalls dann eben auch verkaufen. Cool. Ja. Und Miltenberg, sagtest du? Na? Miltenberg ist die... Ist das das erste, Mo ja, das erste Modellprojekt? Ja. Wenn jetzt ein Zuschauer aus oder Umgebung Miltenberg zuschaut, wo könnte er sich da schon mal so vorregistrieren oder mal dann vielleicht sich informieren lassen, wenn das dann in weiteren Städten gemacht? Ja, also der, der erste Step ist jetzt der, dass wir die Händler eingepflegt haben. Mhm. Ja, der nächste Step wird sein, dass die komplette Händlerschaft über PR mhm. und so weiter und so fort informiert wird, was denn da auf sie zukommt. Mhm. Das ist sicherlich eine ich möchte sagen, das ist sicherlich charmant, aber auch ein gewisses Problem. Wir brauchen eine breite Teilnahme der Händlerschaft. Damit ihr ja auch ja. ein breites Angebot. Ähm, exakt, ja. exakt, ja. Es äh, würde dem Miltenberger Optiker-Kollegen nicht helfen, wenn er als Einziger dabei wäre weil er kann nicht alle Marken abdecken ja? und es sollten sich bestmöglich alle Optiker, Elektrohändler, Sportgeschäfte und so weiter und so fort zusammenschließen, ja? um für den Konsumenten dann eben auch ein breites angebot zur Verfügung zu stellen. Ja? Und Step 1 war jetzt, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Das machen wir mit, mit dem internationalen Team. Ja? Step 2 wird sein, eine Information an die Händlerschaft, auch eine Information an die Multiplikatoren, an die Zeitung, an, an die Stadtmarketing, an, an, ja. an die Banken und ja. so weiter und so fort. Ja. Und die nächsten Schritte sind dann, dass wir auf die Konsumenten zugehen. Ja. Ja. Okay, also baut man es erstmal jetzt so technisch auf, versucht dann erstmal das Angebot äh, dann da zu stärken genau. und dann einfach auch die Leute. Genau. Also müsst ihr euch noch wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Bis Leider noch ein weiß. bisschen gedulden. Ja. Aber klingt noch eine spannende Sache. Ähm, Nochmal als allerletzten Punkt. Äh, wo kann man dich finden oder wo kann man eher auch für, äh, für dein Geschäft äh, weitere Informationen sich anschauen, wenn man da tiefer einblicken will? Wo sollte man die Leute jetzt hinschicken? Meinst du jetzt äh, bei Augenblick DEMA genau. oder bei Kaufner? -DEMA. Ja, also wir sind unter äh, www.augenoblikdema.de erreichbar. Ja, okay. das das, das, das einblenden. Ja, sehr gerne. Ja. Und bei Kaufner äh, ist unsere Webadresse äh, kaufner.net oder ja. kaufner.de. Ja, okay. Das alles. Hören. Zurzeit noch als Demo-Version im Kaufner-Bereich. Trotzdem, wenn Interessierten vom, vom Stadtmarketing zuhören, ich bin gerne Ansprechpartner. Optik Dema ist schon in der Produktivphase, ist schon äh, seit äh, x Jahren bereit für den Kunden. Und äh, wie gesagt, nochmal letzte Möglichkeit, hier die Brille von George Gina Lucy zu gewinnen, indem ihr bis zum 30. November äh, unten in den Kommentaren schreibt, welcher. Augenoptiker bei euch lokal euer Liebling ist. Einfach unten in den Kommentaren reinschreiben. Hier zeige ich es nochmal oder Eva nochmal kurz im Bildschirm. Ich freue mich drauf ähm, über eure Kommentare und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für deine Zeit, Dietrich. Vielen Dank, Paul. Hat Spaß ja, gemacht und viel Erfolg ja, auf jeden Marke. Fall. Äh, ja. Wir werden da mit Sicherheit noch in Zukunft mehr erfahren, auch zu dem Thema äh, Kauf dich nahe. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. ja Ich freue mich, dass die Brille einen Hoffentlich bald einen äh, tollen Träger findet. Super. Danke sehr. Danke. Ciao. Ciao.